Willkommen zu einem neuen Film aus dem Haus der Zupfnoter, Zupfnoter 1.4, Teil 2, neue Features. Ein ganz verstecktes und subtiles Feature sind die verfeinerten Layout-Algorithmen, zum Beispiel für den Taktstrich oder das Ankommen der Sprunglinien. Die sind jetzt sehr präzise und reagieren auch auf die Größe der Noten. Das wird aber zu viel Zeit kosten, das jetzt zu demonstrieren. Das nächste verfeinerte Feature ist das am löst das Problem, dass wenn Noten ganz links am Blattrand sind oder ganz rechts am Blattrand sind, dass sie von den heutigen Druckern oft abgeschnitten werden. Deshalb, ich füge mal hier ein, ein G ein und ein hohes G und gehe an den linken Blattrand. Da sieht man, dass er, mit diese, dass er diese Note ein klein bisschen nach innen gerückt hat und diese Note ein klein bisschen nach außen gerückt hat. Quatsch, auch nach innen gerückt hat. Nämlich vom Blattrand weg nach innen. Das macht er automatisch, sobald diese Note den Blattrand berührt. Wir kommen zu einem größeren Feature, nämlich des sogenannten Variantenenden. Die gab es bisher schon, nur die Darstellung war nicht glücklich. Es ist hier deutlich verbessert und ich demonstriere das hier mal. Hier das Ende ist ja einigermaßen langweilig. Wenn ich das mal hier spiele... Ja, das ist noch langweiliger, aber ich lasse einfach ein bis zum laufen. So, und man könnte es ein bisschen spannender machen. Indem man sagt, beim ersten Durchgang möchte ich hier C e, G spielen, EG und das G mache ich einfach mal 2, damit der Takt wieder stimmt. Und mache dann hier die Wiederholung hin. Das heißt, die Wiederholung habe ich ja schon und nehme im, im zweiten Durchgang nehme ich das, äh, diese ganze Note mit C. Man sieht, jetzt habe ich hier praktisch zwei ein Variantes Ende. Beim ersten Durchgang spielt er das, beim zweiten Durchgang spielt er dieses. Ich spiele es mal beim ersten Durchgang. Beim zweiten Durchgang spielt er das C unten. Wie stellt sich das da? Ich muss mal die Bildschirme hier kleiner stellen, damit wir ihn da mehr sehen. Man sieht hier, dass er beim ersten Durchgang hier diese, diese das Arpeggio da hochspielt und beim zweiten Durchgang hier, hier unten an der zweiten Note ankommt. Variante Ende ist ein relativ komplexes Gebilde. Vielleicht mache ich mal einen separaten Film drüber. Auf jeden Fall, um jetzt hier Zeit einzusparen, zeige ich nur mal, was da alles passieren kann. Ein Variantenende hat in der Regel eine Anfangslinie und eine Ausgangslinie und eine Folgelinie. Hier habe ich nun, ja, hier sieht man es besser. Also das Variante spielt, geht hier rein, fließt dann hier wieder raus, geht hier in den Teil 2 rein, fließt hier wieder raus und dann hat er die Follow-up-Linie hier nach, am Ende vom Teil 3. Das kann man relativ flexibel konfigurieren. Einfach mal fragen oder auf das andere Video warten. Ja, das Konfigurationsmenü, das wir hier oben haben, das habe ich ein bisschen umorganisiert. Man sieht, es ist ein bisschen übersichtlicher, dadurch, dass es hier diese Trenner drin hat. Ich leiden noch immer Englisch. Wer weiß, vielleicht wird es doch demnächst mal Deutsch werden. Hier in dieser Vorabversion kann man so sehen, es gibt dieses Pop-Up, der hier den Text anzeigt. Ich werde das für diese Release noch so machen, dass hier auch der deutsche Text rauskommt. Für die, ich, für die, die äh, des Englischen nicht mächtig sind, wir sind ja schließlich auch in Deutschland hier, wie der Herr Westerweiler schon festgestellt hat. Jo, Manche wollen auch nicht in der Dropbox speichern. Für die gibt es jetzt einen Button Download, DL, Schäfer Download, ABC, wenn ich hier draufklicke, äh, dann lädt er das... Stück runter und das kann ich auch nehmen und wieder da reinziehen, dann lädt es wieder neu. Auf diese Weise kann man auch ohne Dropbox arbeiten, ist deutlich umständlicher als mit Dropbox, aber man kann es. Ja, es ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass ich hier den Bildschirm neu aufbaue, ohne immer da oben auf das Render Menü da hochzufahren. Es gibt jetzt einige Tastenkombinationen, die hilfreich sind. Nämlich Ctrl-R oder Command-R auf Mac baut das neu auf, das braucht man praktisch dauernd. Dann haben wir den, diesen Kon äh, Control P, der den Abspieler startet. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Steuerung S, speichert. Genau, das dauert ja immer ein bisschen, wie wir wissen. Ähm, ja und hier oben mag der ein oder andere vielleicht auch dieses Konsolen-Menü vermissen oder auch nicht, denn dieses Konsolen-Menü, das war wirklich etwas für Hardcore-User. Das ist inzwischen etwas in den Hintergrund getreten. man kann es aber noch mit, mit äh, Command-K wieder aufrufen. Aber eigentlich braucht man das normalerweise nicht mehr. So, nun habe ich weitere Verbesserungen. Leider habe ich jetzt hier auch zwei zu verkünden, die nicht rückwärtskompatibel sind. Das heißt, wenn ihr ein Stück mit Version 1.3 oder vorher geschrieben habt und es mit 1.4 weiter bearbeitet, müsstet ihr zumindest hier nochmal nachschauen, ob noch alles richtig ist. Und wahrscheinlich ist es nicht der Fall. Und eine Baustelle ist, sind die notengebundenen Anmerkungen. Ich habe hier keine drin, deshalb mache ich mal schnell eine rein da bei dem hier. Äh, muss ich mal eine notengebundene Anmerkung hinzufügen. So. Natürlich hat der Hugo wieder nicht geklappt. Wenn er den Offset dann noch nicht hat, so, probieren wir es nochmal. Jetzt kommt dieses Hugo an und den kann ich jetzt in die Gegend rumschieben. Das konnten wir bislang auch schon. Allerdings musste man bislang immer diese Dragable-Marke da einführen. Das braucht man jetzt nicht mehr unbedingt. Dafür äh, hängt es an der Zeitachse. Und in dem Moment, wo ich jetzt diesen Hugo da äh, in der Gegend rumschiebe, äh, hängt er hier an dieser, an dieser Zeitachse. Das heißt aber, wenn der Zeitpunkt dieser Note sich verschiebt, dann geht auch diese Verschiebeinformation verloren und man muss es neu machen. Außerdem war es bislang so, dass diese Verschiebung stimmenübergreifend funktioniert hat. Es tut sie jetzt nicht mehr. Sie bezieht sich immer auf eine gegebene Stimme. Die Stimmenübergreifende hat mehr verwirrt, als dass es genutzt hat. Man kann es hier auch sehen, dass diese Annotation hier sich in der Stimme 1 bewegt. Also da müsst ihr einfach die Annotationen neu machen. Das Beste ist, wenn man einfach hier Doppelklick drauf macht und die Annotationen wegwirft und dann nochmal neu macht und dann den Hugo wieder dorthin schiebt, wo man ihn haben will. Jo. Das ist dazu die zweite, nicht rückwärts kompatible Änderung, die ist wahrscheinlich sogar gravierender. Und zwar, wenn ein Stück mit einem Akkord anfängt. Ich mache das mal hier. Ich baute mal einen Akkord ein. Dann war es bisher so, dass diese Sprunglinie und auch diese Flusslinie an der ersten Note angefangen hat. Das hat sich aber als unpraktisch erwiesen. Weil viele, auch vor allem Klavierstücke, so geschrieben sind, dass bei Akkorden die Melodie im höchsten Ton liegt und nicht in der niedrigsten. Und deshalb habe ich das jetzt auch auf den höchsten Ton verbunden. Wenn man aber den alten Zustand wiederherstellen will, muss man einfach die erste Note nochmal dranlegen. Ach ja, es ist nicht die höchste Note, sondern die letzte Note. Und deshalb kann man hier mit dem einfachen Trick sozusagen die Note einfach nochmal angeben, die sozusagen als Repräsentant des Akkordes in der Melodie dienen soll. Jo. Damit haben wir diese zwei nicht äh, rückwärtskompatiblen Änderungen oder die, die beiden Änderungen besprochen, auf die ihr achten müsst, wenn ihr eine neue Version von zu ein altes Stück mit einer neuen Zufnote-Version. Bearbeitet. Alles weitere im dritten Film wird sonst echt zu lang. Also machen wir einen dritten Film.